sammeln. Heute möchte ich euch erstmal die Bilder zeigen, die jetzt getrocknet sind. Das ist ja das erste von dieser Dreier-Serie. Naja, das Gelb ist nicht ganz so schön, ganz so toll geworden. Darum habe ich es ja weggelassen. Okay, dann war ja der zweite Versuch mit dem Alkohol. Das ist also richtig cool geworden. Und mit Alkohol habt ihr natürlich auch keine Silikonflecken. <lacht> Entschuldigung, das ist natürlich richtig gut, auch wenn ihr das mit Resin überziehen möchtet, dürfte das natürlich auch besser funktionieren. Okay, und dann das dritte Bild, das war das letzte. Vielleicht gar nicht, ich glaube, so rum war es. Ja. Hat natürlich auch coole Effekte gegeben. Es hat ein bisschen nachgearbeitet, aber ist ganz normal. Okay. Was ich heute machen möchte, sowas wie ein, ein Blumenbild, ein Flower Power, mit diesen Fäden. Ich habe praktische Wollfäden, habe drei Farben angerührt, das ist äh, Oxid-Braun, dann Türkisgrün und ja, ist so ein Violett und Weiß natürlich. Der Rahmen ist 30 auf 30 cm und habe die Farben wieder mit Alkohol angemischt. Dann lasst uns starten bis gleich. So Freunde, hier habe ich Wollfäden, sechs Stück, weil ich habe drei Farben, wie gesagt. Dieses Braun, Türkis und Violett. Weiß nehme ich als Untergrund. Und habe das Bild eigentlich schon mal gemacht, mit normaler Farbe, ist schon ein Weilchen her. Hat auch nicht so gut funktioniert. <lacht> ich möchte es besser machen und ich denke mal mit Alkohol verläuft es vielleicht auch noch ein bisschen besser. Und ich schaue mal wie es dann wird, habe vielleicht noch vor, in, ja, im Flemicell Creator dann danach nochmal Striche reinzuziehen, dass die Blumenformen vielleicht besser werden, weil das kann mir auch ganz gut. Gut, dann lasst uns mal anfangen. Nehmen wir erstmal weiß als Deckschicht. So, ich hoffe, das reicht. Müsste aber ausreichend sein. Ich habe jetzt eigentlich nur Handschuhe an für den Anfang. Damit wir das Weiß schön verteilen. Ich hätte auch vielleicht einen größeren Becher weiß nehmen sollen. Aber das passt schon. Ich streiche gleich mal die Kanten zu, solange es ein bisschen läuft. Okay. Oh, das war das erste Mal, dass es nicht gelangt hat. Ja, sorry Leute, dass es das so lange dauert, ich habe das Weiß etwas dicker gelassen. schaffst du okay alles schön gleichmäßig verteilt schauen wir dass wir die kanten soweit auch zubekommen bekommen das war es eigentlich schon jetzt brauche ich eigentlich denke ich mal keine Handschuhe mehr so ich Denke mal hier seht ihr es auch Ich nehme erst mal drei Fäden, drei Farben, drei Fäden. So, ne? Ich ganz normale so Wollfäden. Und die tauche ich jetzt hier rein. In die Farbe. Ich möchte die dann auch ein bisschen übereinander laufen lassen. also ich hoffe es funktioniert warum ist der so lang nicht gut den muss ich noch trennen man soll natürlich schauen dass man ungefähr ja, gleich lange Fäden hat aber ich bin ja vorbereitet so rosa in rosa Ich lasse es jetzt immer ein bisschen einwirken, die Farbe, dass der Faden oder die Wolle das richtig aufsaugen kann. Aber ich denke, wenn ich den letzten drin habe, na, komm dann kann ich mit dem ersten schon anfangen. So, und da habe ich jetzt, was habe ich hier drin? Hm. Ich denke, mal, das macht nichts, aber das ist so ein Dreckkorn drin. Heide bim bam, Okay. So, dann ziehen wir das mal raus. Den ersten Faden ich hoffe er tropft nicht so arg und legt den jetzt mal, ja genau seht ihr, deswegen müsst ihr das ein bisschen länger machen damit man praktisch auch Platz hat für die Schleifen ist natürlich auch wieder ein bisschen Übungssache so und das habe ich jetzt gemeint mit dem ein bisschen übereinander laufen lassen und ziehe die unten alle zusammen wieder, ne, dass, man, dass ich praktisch nachher alle drei mit einem Schritt herausziehen kann also habe ich jetzt zumindest mal vor ob es funktioniert oder nicht. Das braun ist etwas dicker. Warum auch immer und unten zusammen. So ich könnte jetzt mal schauen ob es funktioniert, aber jetzt lege ich erstmal die anderen Fäden noch ein. Ich möchte vielleicht zwei Bahnen ziehen. Auf der rechten Seite, also von mir aus gesehen auf der rechten Seite auch nochmal ein. Wenn es funktioniert, dann machen wir noch mal eine Bahn. Also wie gesagt durch den Alkohol denke ich mal verläuft schon mal ein bisschen besser. Und ja, wir schauen einfach mal. Das also war jetzt das erste Mal, dass ich das mit Alkohol mache. Wodka hat es mir gerade ein bisschen angetan. So, ich würde es vorschlagen, wir ziehen mal. Und schauen, was wir haben, was rauskommt. Vor allem alle drei zusammen, ob das funktioniert. Jo, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Nehme ich mal einen Becher hier. ja komm, da machen wir nochmal die Bahn. Da haben wir dann ein paar Luftblasen drin. Alles okay. Ich versuche jetzt hier nochmal eine Bahn zu ziehen, vielleicht nicht ganz so groß. Ich hätte die vielleicht weiter rüber setzen sollen. aber gut. Ich finde das ganz cool. Ich sage in letzter Zeit immer cool. Ja. Keine Ahnung warum. Habe ich mir so angewöhnt. Okay. Gab man schon Zeiten, da sagte ich immer okidoki, <lacht> Ja, da haben wir ein wohlgewurstel, also hat sich zusammengeknotet. Weil das teilweise ja dann auch nicht schlecht kommt. Wackelt doch nicht so, Timo. Alter. Ja, okay, jetzt habe ich ein Pendel. Die Zeichen stehen gut. Ich weiß nicht warum. Komm her. Wahnsinn. So. Und nochmal das Braun. Ja, braune Blumen gibt es vielleicht nicht, aber... Ich will ja nochmal schauen, ob es funktioniert. Alter. So. Okay, dann haben wir es schon. Dann ziehen wir mal die zweite Bahn in der Hoffnung, dass es genauso gut funktioniert. Ja, ist ja eigentlich auch nicht schwer. So. Ja gut, das ist jetzt fast zu breit hier geworden. Okay. Jetzt schaue ich mal kurz mit dem Heißlauffüllen einfach mal die Bläschen rauszumachen. Ihr seht wir haben leichte Bläschen durch durch die Luft und im Prinzip halt auch durch den wahrscheinlich wieder auch ein Alkohol, aber gut. Okay, jetzt möchte ich noch mal was probieren, wie gesagt, ich habe mir übrigens einen Haufen Kämme geholt, gekauft und, und da bin ich dann auch mal gespannt, wenn ich es jetzt aufbekomme. Oh Leute, heute habe ich. Ja, Kindersicherung. <lacht> Ihr kennt ja Cell Creator. Mit der Pipette mache ich da. Das reicht eigentlich schon. Ihr braucht da auch nicht viel. Ihr könnt natürlich auch Silikon nehmen. Ich fand halt nur mit mit dem Cell Creator das Bild. war waren die Kanten ein bisschen schärfer ist jetzt aber die Frage, ob es dann mit diesen Strichen auch so funktioniert, das wollte ich nämlich auch noch testen. So, ich nehme dieses Mal aber wieder einen von meinem Draht, weil ich nur dünne Striche reinmachen möchte. Und werde vielleicht hier eine kleine Rundung reinmachen, damit ich, damit ich ein bisschen mehr aufnehmen kann und mehr streichen kann. Wir schauen mal, wie es funktioniert. Okay, taucht jetzt einfach was rein. Ich will halt wie so eine Blumen- oder Federstruktur rausbekommen. Jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Ob sich überhaupt was tut. Das ist nämlich dann auch die Frage. Ich mache es wieder gerade. Also gerade habe ich glaube ich, mehr Gefühl. Aber wahrscheinlich funktioniert es eigentlich auch nur, wenn man die Farbmischung hat im Prinzip. Ne? Wenn man zwei Farben aufeinander hat. Und wir haben natürlich auch keinen Swipe gemacht vorher, das ist natürlich auch so ein Punkt. Immer je nach Technik sage ich immer. Ob es dann wirkt oder nicht. Hm. Wirkt nicht ganz so gut. Ja, kann nicht alles bei allem funktionieren. Ne? Also, jede für verschiedene Technik braucht man verschiedenes Material, sage ich immer. Ich mache jetzt einfach nochmal zum Test ein bisschen Silikonöl rein, drehe den um und schaue, was da passiert. Aber es kann natürlich jetzt auch an dieser Technik liegen, dass es da gar nichts funktioniert. Aber vielleicht reagiert Silikon hier ein bisschen besser, weil es besser läuft. schauen einfach mal. Aber ich glaube, da passiert bei beiden nichts. Ja gut, ein Versuch war es wert, dann wissen wir schon wieder mehr. was mir hier nicht gefällt, das sieht zu dick aus <lacht> hier unten aber kann nicht immer alles gleich gut funktionieren ich kann höchstens noch ein bisschen nee, ich, möchte, ich möchte das Bild eigentlich so lassen da hätte ich vielleicht sonst ein nur ein Streifen einmal sollen. Den ein bisschen größer. Aber pff, passt doch. Ich schau mal kurz nochmal erhitzen. Vielleicht bringt da noch was. Aber ich gehe nicht davon aus. Okay. Ja... <lacht> Kann nicht alles klappen, aber ein Versuch war es wert. Ich zeige es euch jetzt nochmal von Heim und dann bis gleich. So Freunde. Ich zeige ich euch erstmal diesen Punkt hier. Wie gesagt, der Strang unten ist mir einfach zu dick geworden. Kann passieren. Okay. Jetzt die andere Seite, der eigentlich besser gelungen ist. Ich finde, da passt es eigentlich von diesem Strang her. Da seht ihr die kleinen Zellen? Wir müssen wirklich mal schauen, wenn es getrocknet ist, ob das Silikon oder der Creator einfach noch ein bisschen nacharbeitet. Aber ich denke mal nicht so arg. Gut, ein Versuch mal wieder, wo misslungen ist. Aber ist okay. Wir machen weiter. Okay, dann hat es mich gefreut, wenn ihr wieder dabei wart. Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss, bye.